Hallo, ich bin Lisa von Lilo näht und ich zeige euch heute, wie man einen nahtverdeckten Reißverschluss in einen Rock einarbeitet und das Ganze noch mit einem Taschenbeutel versieht. Ich bin gerade dabei, mir mein viertes Dirndl zu nähen und da ich gerne einen ähm, Taschenbeutel mit nahtverdeckten Reißverschluss haben möchte, nehme ich das einfach zum Anlass, euch das Ganze einmal zu zeigen. Viel Spaß! Mein Dirndlrock soll eine Länge von 69 cm haben, ab der Taille gemessen. Daher brauche ich zwei Rockbahnen. A 76 cm mal volle Breite. Bei mir hat ein Stoff 150 cm in der Breite. Und einen Taschenbeutel, den ihr rechts im Bild seht. Mein Reißverschluss hat eine Länge von 25 cm inklusive diesen beiden kleinen Ecken oder Enden. Hier ist ähm, die obere Seite von, meinem, von meiner Rockbahn. Ich möchte auf meiner rechten Seite einen Taschenbeutel haben. Durch diesen Reißverschluss passt mein Geldbeutel komplett durch. Deswegen werde ich den Reißverschluss auch so annähen, dass möglichst viel von der Raupe hinterher zu nutzen ist. Mein Taschenbeutel wird, wird hinterher hier oben angelegt sein. So soll der Reißverschluss dazwischen sein. Heißt, ich lege mir den Reißverschluss mit 1 cm Nahtzugabe von der Webkante so hier hin und stecke mir den mit Stecknadeln fest und gehe dann an die Nähmaschine um ihn festzunähen. Um einen nahtverdeckten Reißverschluss anzunähen habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder ihr nehmt einen Reißverschlussfuß und drückt während des Nähens die Raupe zur Seite, sodass ihr tatsächlich innerhalb der Pfalz näht oder ihr habt einen solchen Nähfuß, der für nahtverdeckte Reißverschlüsse ist, dann wird die Raupe in dem Fall auf die rechte Seite getan und durch diese kleine Spitze von dem Nähfuß wird die Raupe immer zur Seite geschoben und die Nadel trifft genau in diese Pfalz. Begonnen wird von oben nach unten. Ich habe die Nadel jetzt direkt neben diesem kleinen Plastikanfang, der hier ist, platziert. Und nun wird der Reißverschluss einfach eingenäht. Reißverschluss kann nicht bis ganz unten angenäht werden, deswegen hört man so einen halben Zentimeter ungefähr vor dem Schieber auf und verriegelt. Jetzt werde ich noch den Taschenbeutel gegennähen und danach wird die zweite Seite des Reißverschlusses an die zweite Rockbahn angenäht. Wir nähen nun den Taschenbeutel an. Dazu habe ich den Nähfuß gewechselt, um nahe an die Raupe von dem Reißverschluss zu kommen, aber nicht nahtverdeckt einzuarbeiten, sondern mit einem gewissen Abstand zur Raupe. habe ich den Reißverschluss rausgezogen, damit wir hinter einen schönen Abschluss bekommen. Jetzt langsam machen, damit die Nadel nicht auf das Plastik aufschlägt. Unten nähe ich jetzt nur bis zu dieser Markierung. Bis dahin soll der Taschenbeutel später auch aufge aufgehen. Darunter ist der Schieber. So kommen wir nicht mit dem Schieber in Konflikt und äh, haben auch kein Problem damit, ob wir jetzt die Naht, von, die wir als allererstes genäht haben, tatsächlich treffen oder nicht. Das ist Nahtende. Im Anschluss werde ich den Taschenbeutel zur Seite bügeln und danach steppen wir das Ganze nochmal ab, damit wir, wenn wir den Reißverschluss schließen oder öffnen, den Beutel nicht einklemmen im Reißverschluss. Und wie ihr hier sehen könnt, ist tatsächlich die erste Naht genau in diese Pfalz hineingekommen und der nahtverdeckte Reißverschluss hat wunderbar funktioniert. Jetzt wird das Ganze nochmal abgesteppt. Ich packe dafür die Nadel ein Stück weiter nach links. Falls ihr das nicht so machen könnt, schiebt ihr einfach den Stoff entsprechend weiter nach rechts. Die zweite Seite wird genauso gearbeitet. Ich habe den Nähfuß wieder gewechselt, Nadelposition wieder genau in die Mitte, die andere Seite vom Reißverschluss habe ich festgesteckt, wieder diesmal die Raupe auf die linke Seite vom Füßchen drunter gelegt und nun wird der Reißverschluss genauso angenäht wie die andere Seite auch. Jetzt werde ich auch hier den zweiten Taschenbeutel annähen und sobald dieser angenäht ist, sehen wir uns wieder. Die beiden Taschenbeutel sind eingenäht. Jetzt können wir den Reißbeschluss schließen und legen uns die Taschenbeutel genau übereinander. Beim Zusammennähen wird dann hier die beiden Nahtzugaben vom Taschenbeutel zum Taschenbeutel hin geschlagen und später ab hier hochgenäht, hier rüber, dann hier rum. Der Reißverschluss wird rausgezogen und man näht dann die komplette Rockbahn zusammen. Ich nähe jetzt als erstes mit meinem Reißverschlussnähfuß von hier oben bis etwa hier hin, wo der Anfang von meinem Reißverschluss ist. Und danach werde ich das Nähfüßchen wechseln. Wird mit einem Zentimeter Nahtzugabe erst der Taschenbeutel geschlossen. Nun schließe ich die Rockbahn von unten, damit ich möglichst nahe an den Reißverschluss hinkomme. Ich nutze jetzt eine Hebamme, die schaut so aus. Die lege ich hinten unter das Füßchen, damit ich dann hier den Ausgleich mit dem Reißverschluss hinbekomme. Und so sieht der nahtverdeckte Reißverschluss dann aus. Hier ist der Taschenbeutel, so im geschlossenen Zustand werde es hier unten am Ende noch mal aufmachen und ordentlich zusammennähen, damit hier nicht so eine komische Tüte entsteht. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal. Beim nächsten Mal werde ich euch zeigen, wie wir den Rock an das Dandelider, welches hinter mir zu sehen ist oder zu erahnen ist, dran nähen. Ich freue mich auf euch. Bis bald. Eure Lisa. Tschüss.